Mit Ihrer virtic App können Sie komfortabel einen Urlaubsantrag erstellen. Öffnen Sie Ihre virtic App und klicken Sie auf Urlaubsantrag. Klicken Sie auf den Button Neu. Geben Sie nun den Abwesenheitsgrund ein, beispielsweise Erholungsurlaub, Sonderurlaub oder Freizeitausgleich. Welche Abwesenheitsgründe es in Ihrem Unternehmen gibt, hat Ihr Unternehmen festgelegt. Sprechen Sie im Zweifel Ihren Vorgesetzten an.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 Prüfen Sie nun, ob die Antragsdaten korrekt eingetragen und übernommen wurden. Beispielsweise könnte es passieren, dass Sie versehentlich mehr Urlaub beantragen, als Ihnen noch zusteht. Klicken Sie auf Info und prüfen Sie diese Felder. Im Feld Tage sehen Sie die Anzahl von Arbeitstagen, für die Sie Urlaub beantragt haben. Der Stichtag ist der letzte Tag Ihres Antrags. Im Feld Stichtagsjahr sehen Sie Ihren Jahresanspruch. In Vortrag Vorjahr Sehen Sie den Restanspruch, der aus dem Vorjahr übernommen wurde. Wie viele Tage Sie bereits für den weiteren Jahresverlauf beantragt haben, sehen Sie im Feld Nach Stichtag vorgemerkt. Nachdem Sie die Daten geprüft haben, klicken Sie auf Zurück. Wenn Sie etwas an Ihrem Antrag korrigieren möchten, ändern Sie die entsprechenden Daten und speichern Sie Ihren Entwurf erneut.